Äh, ne, die waren schwarz-weiß. Sommergrippenschal. Ach so. Sommergrippe. Und das ja, ist Grippe. halt so, die trage ich zur Ehre, zur Ehre von Mantje. Birgit, die ja jetzt gerade sein. eine hm. Sommergrippe hat. Ich, ich wollte eigentlich so ein Foto von mir im Hintergrund stellen. Bitte die voll? Ich und ich mein Pilz dann sozusagen. Pilz? das ist ein kapitalischer Fil Filterpilz. Ah, nein, nein. Ah, Filterpilz, Pilz, ja. Da wie nennt man das? Philopsorbin oder was? das. sitzt da jetzt schon so eine Stunde. Ach, das ist auch ein bisschen so Das war ist ja immer so scheiße. Also auf der Aber nur bei Folgen. Das hat hiermit zu tun. Ja, das ist sozusagen zu ehren. Also das ist ein sogenannter... Hallo, Matthäus, was ich die letzte Stunde hier... Ich bin, bin gerade dabei ja, zu erzählen, dass ich aus also einerseits im Tempel zu dachte, dann lege ich mir ja, den der Sommergruppe, Schade, die die hier nicht teilnehmen kann, weil sie eine Sommergrippe hat, und, und dann, während ich das Aha, machte, ich glaub, während ich das in Verwandtschaft. Du hast sporte, keine, du hast keine Familie, du hast nur Verwandte, ne? Ich habe verstanden. <lacht> äh, diese Distanz ist manchmal notwendig. Ja, vor allem, wenn sie gerade vom <lacht> Sport reinkommen. Ja. die dürfen auch nicht... Demokratie hat den weltgleich gescheiterten Menschen erzeugt, aber ich stehe hier nicht wegen der Demokratie.